Nee, ey, das ist echt... Ich kann das in den fucking Freeball-Towern. Doch, dann gehst du jetzt rein. Das ist eine Challenge. Nee. Das ist, das ist nicht eine nicht die Challenge. Ich hab echt Um zu Aber das war ja eine Challenge, wenn man eine Challenge macht, muss ja eine Strafe geben. Ja. Aber es muss ja trotzdem eine Strafe geben, wenn man ja. ja. Als Strafe haben wir uns überlegt, dass er dieses kleine Ding da macht. Ja. Wenn ich jetzt da warten er muss, muss, dann gehe ja ich da echt nicht mehr. Ja, das ja, doch nicht. Natürlich bockt das. Nein, ich lasse doch jetzt nicht fünf Minuten warten, ich da rein kann. Doch, nee, für dich nehme ich nee, das. Nee, das ist sein. wirklich unangenehm. Also wirklich unangenehm. Nein, für dich alles Doch, Erwachsene fahren da auch mit Papas und so. Ja, er nimmt einfach ein Kind an die Hand und Okay, nimm einfach ein Kind. Kinder klauen nee. Das soll echt neben Fernsehen <lacht> laufen. Doch! <lacht> du auch! Ja! ja. ja. ja. <lacht> Die extra Runde musst du noch überleben. Was ja. mhm. also muss ich drücken? Äh, oben den schwarzen Knopf ist dann quasi. Und wer zu früh drückt, kriegt auch eine Gewicht. Also aufpassen, Achtung, Reaktionsgeschwindigkeit. Ich muss äh, oben ist äh, genau so fest. und dann oben noch den schwarzen. Oh, ja. Hier ja. ist gleich. Jetzt ist rot leuchten. Was muss ich drücken? Wann muss ich ja drücken? Wenn es grün leuchtet. Du hast es. Ton. Oh! Ja! <lacht> das ist wirklich <lacht> unangenehm. Ich hab so schnell haben, <lacht> Ich, okay. ich hab das losgelassen. Oh. Ich hab gedrückt Ich <lacht> Jetzt! Aaaaaaah! Digga, it's unangenehm! It's unangenehm!